Kanäle. und äh, alles, was dahinter steckt, und das ist eine wirklich äh, große, spannende Geschichte, die ich angefangen habe zu entwickeln und realisieren 2004 in Estland. Äh, das ist so eine vielschichtige Angelegenheit. Äh, ich verstehe das Ganze als flüssiges Projekt. Aber da sind sicher äh, drin auch andere Facetten. Äh, gut, Spirale, als Spirale, das ist so nichts Neues. Symbol äh, wurde in jeder Epoche äh, überall äh, zum Ausdruck gebracht. Äh, Universum selbst, äh, Mikro- und Makrouniversum selbst äh, hat diese Form. So gesehen ist das vielleicht ja, keine große Besonderheit. Ich traue mich aber zu denken und behaupten, dass ich rundherum doch eine eigenständige, originelle Geschichte, natürlich basierend auf meinem globalen Netzwerk der Kreativen und Künstlern, geschaffen habe ich werde versuchen, das in diesem Beispiel hier zu beweisen. Was ist jetzt da los? Also ich habe keinen Job mehr gehabt. Und das ist, ich war 25, glaube ich. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, wenn ich etwas in meinem Leben erreichen möchte, es wäre toll, wenn ich das mit der Kunst erreichen kann. Und das war mir klar damals, dass es das nicht möglich ist in ehemaliger Jugoslawien. Und äh, eben, das war zwei Jahre vor dem Anfang des Krieges äh, und da habe ich schon so Inhalt der, der Sprache meiner Muttersprache habe ich nicht mehr bestens verstanden, weil da hat man auch von gewissen Möglichkeiten gesprochen, die dann später auch waren. Und das konnte ich nicht mehr verstehen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also dann gehe ich halt. Wo soll ich gehen? Okay. Ja gut, dann gehe ich nach Schweiz, weil meine Mutter hatte dort 20 Jahre lang gearbeitet und so äh, war ich direkt oder indirekt mit der Schweiz durch äh, sie äh, ver verlinkt. Und äh, so hat sich diese Geschichte weiterentwickelt. Da habe ich ne, äh, 1991 die Chance bekommen, um erste Ausstellung äh, in Sandalen zu, bekommen, äh, zu organisieren. und äh, habe ich meine Bilder ausgestellt und äh, werde versuchen. Ja, ein lauter, wenn es geht. Ja, ja, ja, ja. Vielen ja. Dank. Äh, also 1991 habe ich erste Ausstellung in St. Gallen gehabt. Das war eine kleine Ausstellung und in der Zeitung habe ich ein paar Worte zu meiner Ausstellung gelesen und da habe ich gedacht äh, und, und laut geschrien. Niemand mehr kann mich stoppen. Ich habe damals kein Wort Deutsch gesprochen, übrigens, und ein bisschen Englisch nur. Und das hat mich tatsächlich so etwas motiviert, dass ich an mir selbst sehr gearbeitet habe. Ich habe auch immer wieder geschrieben und die Sprache war mir sehr, sehr wichtig. Also dann habe ich Gas gegeben, um Deutsch zu lernen und Deutsch in der Schweiz zu lernen. Das ist nicht so einfach. Habe, am meisten habe ich gelernt durch Übersetzungen von meinen Texten aus Kroatischem ins Deutsche oder umgekehrt. Und da habe ich mich schon getraut, irgendwelche Vorträge zu besuchen bei wichtigen Germanisten und Fachbuchautoren und so weiter. Und, da habe ich angefangen, meine Gedichte auch zweisprachig vorzutragen, äh, immer original auf Kroatisch und äh, Deutsch. Dann mit der Zeit habe ich auch äh, äh, Originale auf Deutsch geschrieben und dann ins Kroatische übersetzt. Und äh, ja, äh, 2004 habe ich mit dieser Idee beworben in äh, Estland zu einem äh, Kunstsymposium. Bis Dann habe ich nicht äh, so gearbeitet, dass ich eine Art von Landarte und äh, das war irgendwie anerkannt und äh, das gab ein Thema, in dieser gearbeitet habe und das Thema war Isolation. Also Was passiert denn da eigentlich? All <laughs> Haben Sie das gesehen? Die im Nichts schwebende Weltkugel? Was hält sie in der Luft? Warum fällt sie nicht herunter? Was ist mit der Schwerkraft? Tja, es ist ein unsichtbares elektromagnetisches Feld, das der Schwerkraft entgegenwirkt.